Hallo, mein Name ist Silvia Augustin. Kennt ihr das Gefühl der Erschöpfung? Immer öfter hört man von Burnout. Überforderung ist ein riesiges Thema in unserer Zeit geworden. Wir haben verlernt, auf unsere Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Wir ignorieren Schmerzen von Verspannungen. Wir bekommen Blockaden und werden krank. Und genau hier setzt Strömen an. Strömen versetzt unseren Körper in eine tiefen Entspannung, in ein wohliges Gefühl, indem sich die Blockaden wieder lösen können. In den nächsten Monaten möchte ich euch gerne Selbsthilfegriffe zeigen, in denen man sich im akuten Fall auch einmal schnell selber helfen kann. Zum Beispiel bei akuten Kopfschmerzen oder Verspannungen. Schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei und probiert es aus. Vielen Dank!